Ich will euch zur Redestell Gemeinsam fordern wir Krisen-Profitverbot In Zeiten der Völkernot Fordern wir Profitverbot Wird immer Geld regiert Herrscht Korruption Setzen wir die Institution Der Krise durch Profitverbot